Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von Cute Clay. Mein Name ist Anna und wir machen heute gemeinsam sechs verschiedene Sorten Streusel. Als erstes sind gleich zwei Klassiker dran, Streusel und Konfetti. An dieser Stelle muss ich mich auch noch kurz bei euch bedanken. 305 Abonnenten habe ich bereits. Vielen, vielen lieben Dank. Zuallererst zeige ich die Variante mit einem Extruder und danach die Variante ganz ohne Hilfsmittel. Für die Streusel verwende ich eine Scheibe mit vier mittelgroßen Löchern und für die Konfetti verwende ich die Scheibe mit den sieben größeren Löchern. Für richtig großes Konfetti kannst du dann diese dritte Scheibe verwenden. Einige von euch wissen es ja bereits, aber ich lege immer eine 1 Cent Münze in den Extruder. Aber leider muss man ihn trotzdem immer reinigen. Danach einfach das Polymerklee ein wenig zurechtrollen und in den Extruder geben sowie die Scheibe einlegen und schon kann der Spaß losgehen. Das anstrengende Kurbeln erspare ich euch jetzt einfach mal. Wir schneiden den Rest ab. Und ich schneide meistens in der Mitte noch einmal durch. Da wir heute keine Spaghetti machen, sondern Streusel, habe ich es jeweils noch ein wenig ausgerollt, da es trotzdem noch ein bisschen zu dick war. Danach einfach nebeneinander auf ein Backblech legen. Durchschnittlich sind meine Bürstel jetzt ungefähr 41 cm lang und 1 mm dick. Wenn du all deine Streuselfarben fertig hast, gehen wir weiter zu unserem Konfetti. Das Konfetti ist ca. 1 mm bis 3 mm dick. Ich verwende hier für diese zweite Scheibe mit den sieben Löchern. Hier haben wir wieder das gleiche Prinzip: wieder in den Extruder, wieder abschneiden und etwas gerade rollen, aber nicht mehr so dünn rollen wie vorhin. Das Ganze machst du natürlich mit all den Farben, die du gerne für deinen Streuselmix oder Konfettimix haben möchtest. Dies gilt übrigens für das ganze Video. Und jetzt kommen sie aufs Backblech zu unseren Streuselschlangen. Irgendwann ist mir aufgefallen, dass durch den Extruder Risse entstehen in den Schlangen. Daher bin ich dann äh, dazu übergelaufen, alles per Hand auszurollen und... Ich muss sagen, ich war sogar schneller. Schneller wieso? Weil man den Extruder ja nach, jedem, nach jeder Farbe eigentlich putzen muss und somit sehr viel Zeit vergeht. Daher mein Favorit mit der Hand ausrollen. Auch wenn es nicht exakt gleich wird, es fällt kaum auf bei Streusel. So, das Backblech ist voll und kommt nun 30 Minuten bei 110 Grad in den Ofen. Lass deine Stangen auskühlen und wir beginnen nun wieder mit unseren Streuseln. Für die Streusel lege ich einfach einige der Stangen nebeneinander und befestige sie dann mit einem Klebestreifen auf dem Tisch, damit ich sie nachher mit dem Kattischen schneiden kann. ist das natürlich ein bisschen aufwendig und auch etwas schwieriger. Du hast aber auch die Möglichkeit, dass du es mit einer Schere schneidest. Mit der Schere wird allerdings der Rand nicht so schön geschnitten. Ich habe trotzdem einige der Streusel mit der Schere geschnitten, weil ich einfach faul bin. Unsere Konfettistangen sind mittlerweile auch schon ausgekühlt. Und die müssen wir jetzt leider mit dem Cutter schneiden, denn die brauchen wirklich eine glatte Oberfläche. Das wäre komisch, wenn die jetzt irgendwie aufgeraut wären. Extravagante Streuselmixe werden ja derzeit in der Torten- und Backszene sehr gehypt und ich dachte mir, wieso sollten wir nicht auch in den Trend sitzen und coole Streuselmixe machen in der pulme clay szene <lacht> Daher machen wir heute einen Mix aus Sternen, Dreiecken, Sechsecken, Blumen und einem Sonnenuntergang. Kann man das toppen? Nein, kann man nicht. Bereite dir alle Farben vor, die du gerne in diesem Mix haben möchtest und rolle es 3 mm aus. Schnapp dir die kleinsten Ausstecher, die du zu Hause finden kannst und jetzt geht's los. Einmal jede Farbe komplett durchlöchern, aber zieh den Rand bitte noch nicht ab, den backen wir nämlich mit. Nicht vergessen den Rand nicht abziehen, wir benötigen diesen noch. Ich wollte außerdem um keinen Preis irgendwelche Verformungen und daher auch das Rand mitbacken. Aber es gibt noch einen weiteren Grund, wieso wir diesen benötigen. Den zeige ich euch gleich. Ich finde, durch die Pastellfarben und den niedlichen Formen ist es so ein richtig cuter Mix. Aber vorher zeige ich euch noch, wie ich meine Mini-Sonnenuntergang-Cane mache. Cain bedeutet so viel wie Rolle, die man im Nachhinein hauchdünn oder auch etwas dicker abschneiden kann. Zunächst forme ich mit dem Gelb einen Zylinder und dann kommt ein helles Orange rundherum. Weiter geht's mit einem Pastellrosa. Ihr müsst nicht unbedingt darauf achten, dass es exakt aneinander schließt. Jetzt kommt ein kräftigeres Rosa und ein Graublau. Einfach miteinander vermischen und rollen und jetzt etwas länglich ausrollen und in der Mitte durchschneiden. Achtung, das hier ist ein Streuselkinn, es muss keinen Schönheitswettbewerb gewinnen, es ist ein Streusel. Ich schneide sie etwas dicker, da es mir besser gefallen hat. Manchmal war der Rand unten nicht mehr ganz gerade, den habe ich dann einfach kurz abgeschnitten. Jetzt ab in den Ofen damit. Und schon sind unsere hübschen und exquisiten Streusel fertig. Na, wisst ihr was das ist? Ja genau, der Überrest. Mhm. Der Rest von vorhin ist der perfekte Rest für Crunchy Strausel. Einfach etwas kleiner schneiden, mit einem Cutter. Und schon hast du richtig, richtig coole Streusel. Ich habe hier auch nur drei Farben genommen und ich muss sagen, es war eine gute Entscheidung. Wie sagt man so schön, das Beste kommt als Vorletztes? Das hier ist eigentlich die ultimative Mischung, zumindest für mich. Fruit Loops mit Marshmallow Regenbogen. Für diese ultimative Kombi habe ich sieben Farben angemixt, allerdings ein bisschen zu weich geknetet und ich musste es in Papier einlegen für eine halbe Stunde, aber gut. Dann waren die Kugeln auch ein wenig zu groß und ich musste sie in der Hälfte teilen, aber auch das ist natürlich kein Problem für uns. Und dann ging es auch schon los. Einmal ausgerollt und mit einer Bürste oder mit einer Zahnbürste Kannst du die Oberfläche dann bearbeiten und etwas aufrauen. Hier demonstriere ich euch wie ein Profi, dass der Ausstecher 5 mm hat. Und hier steche ich bereits das Polymer-Klee oder Fimo oder Sculpey oder Zenit, ich weiß es leider nicht mehr, aus. Das kommt davon, wenn man seine Farben selber mischt. Dann benötigst du einen 2 mm Ausstecher, hier auch wieder wie ein Profi wackelt die Kamera und mit diesem Ausstecher stichst du in der Mitte rein und bearbeitest mit deiner Zahnbürste oder Bürste den Rand. Für den supersüßen Marshmallow-Regenbogen benötigst du etwas Pastellrosa, leicht in der Mitte einschneiden, aber nicht durchschneiden und genau an diesem Punkt knickst du es nach unten. Dann stellst du es wieder hin, als ob du ein Dach gebastelt hättest, ein Schwammeldach oder Pilzdach würden Deutsche sagen und jetzt ein Neongelb, ein etwas helles Gelb darüber. Die Ecken einfach ein bisschen abrunden. Und jetzt legen wir das hellblau darüber. Hier auch wieder das gleiche Prinzip. Zuschneiden und die Ecken etwas abrunden. Nachdem wir nicht drei riesengroße Regenbogen äh, machen wollen, sondern ein paar kleinere, müssen wir es jetzt ein bisschen lang ziehen. Ich mache das hier ein bisschen auf die brutale Art und Weise, denn es soll später auch wie ein Marshmallow wirken. Also wie ein nicht perfekter Regenbogen. Ein bisschen puffig und ein bisschen verzerrt. es wird ernst. Wir cutten es in der Mitte durch und schneiden es in ultimativ kleine Teile. Der Abstand unten passt natürlich nicht immer ganz. Diesen bearbeite ich einfach etwas nach. Jetzt können wir sie im Prinzip schon mit den Fruit Loops auf das Backblech legen und etwas bräunen. Sorry, natürlich nur backen. Ich liebe sie. Das sind absolut meine Favoriten. Dann habe ich noch so überlegt, was wäre denn noch cute? Und ehrlich gesagt, jeder Zahnarzt würde mir bestätigen, Macarons sind super süß. Ich war anfangs todesmotiviert und habe mir alle Farben hergelegt. Am Ende wurden es diese abgehackten Farben, also hellorange, gelb, blaugrau, rosa und lila. Das reicht doch wirklich auch, oder? Die runde Form habe ich wieder mit einem 5 mm Ausstecher gemacht und dann bin ich mit einer Nadel rundherum gegangen, habe den Rand runtergedrückt und mit dem Finger schiebe ich es meistens dann nach oben. Du kannst dies aber auch mit der Nadel wieder machen. Es muss nur dieser Rand wieder nach oben äh, dran gedrückt werden, quasi. So, was fehlt uns noch zum Macaron-Glück? Eine Füllung natürlich. Die steche ich mit demselben Ausstecher wieder aus und meistens mache ich sie hellrosa oder aber auch weiß. Jetzt musst du die drei Teile eigentlich nur mehr übereinander stapeln und schon ist der Macaron fertig. Okay, nicht ganz, er muss noch gebacken werden. Zack und fertig sind sie meine kleinen Macarons. Sind sie nicht süß? Das waren sie nun also meine sechs unterschiedlichen Streuselvarianten. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Ich hoffe, sie waren mal etwas anderes und bis bald beim nächsten Video. Übrigens freue ich mich auch sehr, wenn du mir einen Daumen nach oben schenkst. Viel Spaß beim Nachbasteln!